Und dann gucken das Land an. Sehr schön. Die, die äh, machen dann so Semester dort. Ja, ne? Auslandssemester, ja. genau. Auslandssemester. Was man dort studieren nennt. <lacht> <lacht> so <was> ist <lacht> das ist mehr so ein Bonus. Ja, oh ja. So ist es. So. Ja, so Oster hier bei uns gewesen, oder nein, das, das erste Mal? Das erste Mal. Mal. Okay. Damit die Gelegenheit genutzt. Okay. Weil, wann? weil mein Sohn hier ist. Okay. Ich vier Tage besucht oder fünf Tage in, in Surabaya. Okay. Und jetzt machen wir Lombok und äh, ab morgen gehen äh, wir nach Bali. Ah, es geht so schnell. Es ist nur ein Tag dann bei uns. Nein, nein, fünf. Fünf, fünf. fünf Tage. Ja. Und wann seid ihr angekommen? Gestern, vorgestern? Am 7. Am 7. Hier auf Lombok am 7. angekommen? Nee, nee, nee, hier am 11. Am 11. Genau. Am 11. Was haben wir jetzt? Heute es ist der 15. 15. 15. Immer so vier, fünf Tage bleiben. Okay, das heißt, wann reisen wir ab? Morgen früh. Ja. Morgen früh. nach Bali? Ja. Wow, ja. Geht so schnell? Ja. Ja, das stimmt. Ich stimmt. Ja. Sich lange drauf, aber uh, das ja, ja, ja. Aber dafür ja, dafür ist es ja schön, ne? Okay, ja. Dann müssen bisschen die Zeit dann ausnutzen, den letzten Tag, oder vor letzten Tag, ja. Genau, heute tauchen. Ja, dann tauchen, bisschen gucken, bisschen was entspanntes Unternehmen, ja? Genau, die Leute. Ja, also, genau, also das Schwimmen äh, ist halt dann so eine, also sage ich mal, also eine, eine entspannte Aktivität, ja? Ja, genau. Also <lacht> auf Lombok, ja? Wie habt ihr dann mich gefunden? Ich habe einfach im Internet geguckt, tauchen auf den Gillies. Okay. Und da ist mir das aufgefallen und dann habe ich einfach mal auf die Homepage geguckt und dann habe ich gesagt, guck mal, und dann haben wir einfach gebucht. Okay, schön. <lacht> wir sind spontan. Ja, spontan ist auch schön, ja, manchmal. Ja, <lacht> ja, ja. ja. ja. Nicht immer alles hinterfragen. Ja, richtig, okay. ja. Ja. So, dann wir werden dann so den ganzen Tag unterwegs sein ja. Ja, okay. dann werden wir dann heute so eine also die drei Insel besuchen ja. mit dem Boot hinüber und wir schwimmen ja, schnorcheln ja. Ja. aber schnorcheln habt ihr oft gemacht oder nicht so oft aber das geht ja. aber wir aber wir können das okay ja. gut ja. ich ja, ich glaube auch. <lacht> ah. Ich mit Mund so Boah, Sie so gut Deutsch? Äh, ja, das habe ich, also die Arbeit mache ich seit vielen Jahren jetzt. Ne? Ja. Ich habe ja 1900, also mit der Arbeit habe ich 1991 angefangen. Ja. Ne? Das war halt auf Java. Ja? Ja. Bis zwei bis äh, wie viel war das 1995 ja, ja bin ich dann nach Bali umgezogen ja. Ja. dann seit 2012 bin ich dann hier, hier nach Lombok gekommen ja und dann ja also ja, es ist schon zu viel los oder zu voll viel ist touristisch viel mal. viel Tourismus dort. Der ja, Lombok ist eher weniger, ja, ne? eher angenehmer, sagt man, ja? Ja. weil es nicht so chaotisch ist. Der ja? jetzt sieht man hier die Straße, also der Verkehr ist sehr angenehm. Ja? Ja. Ja? Man kann schon äh, gut oder angenehm fahren. Entspannt, äh, entspannt, ja, dass äh, es da nicht so viel Verkehr ist ja, und kein Stau und so, ne? besonders äh, hier jetzt der Küsten entlang, ja, dann ist ja weniger Verkehr und ja. ist wunderschön, ja? ja, ist schön, ja und, äh, sind Sie dann von, von, von Surabaya jetzt geflogen hierher? geflogen hierher, ja, ja genau. So von Surabaya geflogen und dann äh, von dem Hafen hier hat, äh, gefahren, ja? also ja, genau, ja. von Flughafen. Ja, ja. ja. ja. ja da hat man uns abgeholt. Ja. Hotel? Wir ja, haben wir einen haben Flug. so ein ja, Transfer. Ja. Im ja. Hotel, ja? Ja. Okay. Ja. Dann... Und sonst bewegen äh, wir uns mit der, mit der Platine. Ja, ja. Ja, dann... Ja, dann... Ich mache die Führung seit vielen Jahren, deswegen... Ja, kann ich dann auch schon schon viel lernen also die deutschen haben mich auch schon zwischendurch mal beigebracht es gibt auch schon natürlich äh, viele neue sachen oder was man vielleicht selten hört ja bei dem gespräch ja oder äh, die sagen mir bescheid wie man das macht also wie man das sagt und so weiter ja und das ist schon sehr gut vor <lacht> um genau. allen Dingen unsere Grammatik ist ja sehr schwierig. Ja genau, genau. am Anfang damals habe ich, auch, habe ich ja gedacht, das wäre eine einfache Sprache am Anfang, am aller Anfang, weil man halt dann die Schrift zum Beispiel das so liest, einfach wie es geschrieben ist. Ja? Ja. Und habe ich gedacht, das wäre vielleicht eine einfache Sprache, weil Englisch zum Beispiel uns auch schon sehr schwierig ist, ja, ja und, und können wir nicht so einfach reden, also auf Englisch, ja? ja, und sagen wir mal, wir müssen irgendwie mal so eine Lösung finden, damit wir auch ein bisschen fremde Sprache können, ja, ja. und dann habe ich dann zum ersten Mal damals, als ich noch in der Schule war, auch die äh, deutsche Schrift gesehen und habe ja, ich habe ja meinen Freunde, meinen Freunden, gefragt wie man das liest was für eine sprache das er ja. ja. und er hat versucht das so zu lesen es ist genauso äh, gelesen wie es geschrieben ist ja genauso wie bei uns ja. Ja, genau, dann klar. am Anfang bei dem Essen Eindruck habe ich gedacht na das wäre dann auch toll dann besonders hier vor Ort sprechen auch keiner also noch nicht so viele Leute Deutsch oder vielleicht in einem Ort da im Osten da konnte auch überhaupt keiner vielleicht mindestens da auch schon der Lehrer, der konnte uns da auch schon, der konnte das unterrichten, aber, ja. unterrichten, aber da vielleicht konnte er nicht so reden, also ja, fließen, ja. ja. Und dann habe ich entschieden, nach der Schule, das zu studieren, ja, ich habe ah, das studiert, ja, ja. Ich habe ja auf Java studiert, da gibt es dann eine pädagogische Hochschule, am Anfang wollte ich doch Deutschlehrer werden, ja, aber Tourismus hat sich dann so entwickelt, ja. hat sich durchgesetzt, genau, und auf Java zum Beispiel, ich habe ja das auf Java studiert, ja. ja. und äh, da waren Kollegen zum Beispiel, oder Freunde, oder Kameraden, und auch schon die Dozenten zum Beispiel, waren auch schon oft unterwegs und haben die Führung gemacht für die Deutschen, die waren auch schon, ja. auch schon oft auf Java unterwegs, vor einer Woche, zwei Wochen, ja, weil ja. die dann damals äh, auch schon oft die Rundreise machten, ja. also ja, normalerweise waren dann viele damals in einer großen Gruppe unterwegs ja, gewesen ja. und dann habe, habe ich dann Chance gehabt, also eine Begleitung, also für eine Begleitung für den ganzen Tag mit einem Dozenten zum Beispiel, denn der hat mich dann beigebracht oder der hat mir gezeigt, wie man das macht ja, ja. und so, ah, so, so, so spricht man und so. Und, und äh, ja dann habe ich dann äh, auch daran äh, große interesse und habe ich dann entschieden ja, vielleicht okay. werde ich kein lehrer mal schauen und dann war doch dann ja dann ja, habe ich dann also die, die den essen auftrag bekommen also von, von einem reisebüro ja. und dann wie gesagt du machst jetzt die führung nachdem ich auch schon auch mal unterwegs also dabei ja. gewesen bin ja und habe ich gedacht, ja das wäre toll ja ich kann auch schon meine sprache ein bisschen üben und so weiter ne? und habe ich das gemacht und die erste tour war toll natürlich ja und da war eine, da war eine freundliche familie also ein pärchen ja und obwohl ich zum beispiel noch nicht so ganz viel sagen konnte ja, ja also dann haben die mir gesagt die beiden ja, die, Sie haben ein gutes Deutsch gesprochen, ja, cool. <lacht> und dann, ja, dann bin ich in im Tourismus Zeit. gelandet, ja, und ist auch cool. dann habe ich dann vergessen, mich zu bewerben als Lehrer, ja, ja. <lacht> <lacht> weil ich dann immer die ganze Zeit beschäftigt war. Ne? Ja, das Leben war dann anders. Ja, genau, ja, und ja, okay, dann, ja, aber, so aber ich bin, das. also, ich bin glücklich, also, ich ich meine, äh, es ist schon eine Lein Leidenschaft von mir. Ja, man der muss das gerne mehr. machen. Und ja, ja, wenn man ja. das gerne macht, genau. ist das gut. Ich mache das gerne, auch schon immer. Ja, ja, man muss seinen Job gerne machen, genau. dann macht man den auch gut. Genau, dann, dann ist man schon immer glücklich, zufrieden. Äh, <lacht> zufrieden. Und besonders macht man auch schon Freunde mit Leuten. Jetzt so der, in, der, in dieser digitale Zeit zum Beispiel. Ja? Ja. Also dann ist man auch schon bei Facebook befreundet, oder ja, jetzt genau. auch schon mit WhatsApp zum Beispiel, dann ist man auch schon befreundet da, dann wenn wir dann auch unseren Status auf WhatsApp dann hochladen, dann können die auch nur zugucken, was da gibt, ja, und die ja. kommentieren auch. Das ist einfach schön, ja, und ich bin immer glücklich, wenn neue Kunden sich dann melden bei mir und sagen, wir wollen Ausflüge machen, ah, das ist toll, und ja, ja, ja dann wir freuen uns auch. Ja. Das ist, das ist völlig stolz. Und allein hier durch die Gegend zu fahren, allein yeah. hier, das ist alles zu sehen. Ja, ist ja, ja, sehr schön. Ja, diese Fahrt jetzt der Küste entlang, ja. Ich finde, das ist auch schon eine schöne Fahrt, ja. Besonders ja. ich zum Beispiel, ich, ich kann auch nicht mehr, nicht mehr zählen, wie viel Mal ich da gefahren ja, bin, ja. Ich. Aber ich kann das immer genießen, jedes Mal, ja. ja. Und es ist mal Halt wunderschön, ja? Sehr schön. Ja, und da gibt es auch schon viele Sachen, was man hier bei uns unternehmen kann, wie zum Beispiel eine Fahrt zu dem Wasserfall im Norden. Da war schon, ja. Ja, da war zu, genau und war nach ja. Süden zum Beispiel, ja, also bis zu den schönen Stränden da, Scooter zum Beispiel. Ja? Das ist wunderschön. Ja? Und dann hier sowieso, man kann auch schon schön die Fahrt dann genießen, ja? Ich genieße hier alles. Ja. Alles schön. Alles gut. Das Essen ist gut. Ja, Die gut, ja. Das Essen ist super. Ja? Ja? ja? Gut, Und Surabaya haben Sie auch schon besucht, ja? Ja, Die Stadt? waren wir vier Tage in der Stadt. Ja, ja, war eine wilde Stadt, ne? Waren Sie dann in Bromo, ja? Oma, eigentlich darf man ja nicht verpassen, wenn man gerade da ist. Ne, das ja. haben wir leider nicht gemacht, weil mein Sohn war ein Wochenende vorher mit seinen Freunden da. Okay. Und da haben wir das eigentlich verpasst, das alleine zu machen. Oh ja. Yeah. hätten wir an dem einen Tag nämlich machen können, Michelle, ja? ja, genau. Ja, Oma ist ja schon der, da wäre, sag ich mal, der schönste Sonnenaufgang in Asien, sagt man immer, ja. Also. Ja, <lacht> ja, Aber ähm, auf Bali ist doch auch ein Vulkan, wo man zum Sonnenaufgang kommt. Ja, da ja. muss man schon hochklettern auch, ja, da, und das ist schon schwieriger, aber auf Promo dann halt man, fährt man ja mit dem Vierradantrieb hoch, ja, ja genau. also mit dem Toyota Hardtop-Ding da, und es äh, ist, ist einfacher, ja, glaube, wenn man ja. dann, äh, noch weiter zu dem Krater hingehen will, dann äh, muss man halt durch die Treppen hoch, ja. ja. Aber das ist auch Möglichkeit nach der Jeepfahrt, ja. Dann kann man auch schon Pferde reiten, ja, und dann zu dem Krater. Ja, nein, das ist richtig. Ja, ja, ja. Ja. Aber laufen ist auch nicht schlecht, ja. Das sind oft viele Leute da unterwegs, ja und kann man schon immer empfehlen. Ja. Und zu Rabaya kann man auch schon viel sehen, wie zum Beispiel nach Malang kann man fahren, ja, zu der ich mein Teeplantage zum Beispiel, ja, ja. da kann man auch schon zu der Äpfelplantage, da auch schon Tempelbesichtigung kann man da machen, besonders da gibt es noch schon die Ruine aus der alten Zeit, der ja. wie die. Äh, Königreiche ja damals in der alten Zeit dann die Paläste zum Beispiel gebaut hatten. Ja, und dann sieht man ja jetzt noch die Ruine. Ja, ja so. Sehr, sehr nette und freundliche Menschen in Summer war auch. Ja. Hier auch hier generell im ganzen Land so viele nette, freundliche Menschen, zufriedene ja. Menschen. Ne, zufrieden ist, glaube ich, hier das richtige Stichwort. Ja. So, die Leute sind äh, aus Höflichkeit natürlich wollen die halt Leute halt ansprechen und begrüßen und so und die lächeln. Ja, also bei uns ja, wenn man Fremden nicht anspricht, ja? normalerweise hat man so irgendwie mal so Gefühl, dass man so irgendwie mal so ein bisschen unhöflich ist. Wer ja? heißt ja? es dann? Ja? Ja, ja, ja, genau. Das ist schon wieder eine andere Kultur. Ja, ja, das, ja, ist, ja. das ist ja. ganz ja. angenehm. Bestimmt auch der Straße entlang gefahren, wenn sie dann zu dem Wasserfall im Norden gefahren sind. Ja, ne? nee, wir sind durch die durch Städte gefahren. Ne? Ah, durch, durch Städte? Bad, ja. Das heißt, vielleicht so zu dem Wasserfall im Süden oder wo? Nee, oder wie hieß denn noch die äh, Stadt? Das war Gila dangila Ja, da waren wir. Ja, genau. ja. Okay, durch die Stadt gefahren. Ja. Durch ja. die Stadt und dann durch den Berg, ganz schmales Sträßchen. Ganz schmales so, wir fahren zu den drei Gilis hin. Ja. Also, Sie. Gilis sind die kleine Insel. und wir werden ja. dann hinfahren zu den drei. Ja. hin. Ja. Genau. Da ja. gibt es dann eins, zwei, drei. Ja. Also, Travaran ist mehr so eine Partyinsel. Partyinsel. Genau. Ja, also, da ja. sind ja. schon viele Hotels ja. auch da da in der Mitte ist Menno, heißt das ja, es ist weniger los da, das ist am ruhigsten. Ja. Dann gibt es noch die letzte Gili, die letzte kleine Insel, die heißt Air, ja. gili Air, ja. ja, also da ist schon etwas ruhiger als Gili-Travaran. Ja. Dann viele, viele fahren ja nach Gili-Travaran hin, ja, zum äh, meisten ja, na, also zu, für die Übernachtung zum Beispiel. Ja. Da sind viele Hotels, ja? Ja, da wollen sie nichts mit Schaden. Genau, die wollten Party haben. Genau, ja. ja. Genau. ja. Kokospalmen, ja, also es entwickelt sich gerade noch, da gibt es noch viel Platz, hier, wenn irgendwie äh, Investoren hier ja, kommen wollen und was investieren. Infrastruktur, genau. <lacht> ja, ja, vielleicht so ein Hotel hier aufbauen. Ja, ja. Natürlich wollen halt auch schon die Einheimischen ihrer, ihr Land auch schon <lacht> verkaufen. Ja. Ja, ja, klar. Aber es wäre aber auch schade, wenn ja, genau. Das, viel zu genau, das ist jetzt wie auf ja. Bali, dass alles dann sehr voll ist, ja? Genau. Ja, genau. also in, auf Bali dann suchen die Investoren zurzeit keinen Platz mehr oder die finden überhaupt keinen Platz mehr an, an, an, am Strand, ja? Ja, genau. dann suchen sie dann schon immer Platz jetzt in der Stadt, dann machen die so, die sogenannte City Hotel, ja? genau, Wohnraum für die ja, genau in das ist schon alles sehr voll geworden, ja. Ja? Süden zum Beispiel Nusa oder Sanur oder die Stadt selber oder die Stumkuta auf Bali, alles voll, ja, das ja. ist nicht mehr so angenehm, ja, ja das das deswegen, ja, das wenn, man, wenn man auch schon, wenn man nach Bali kommt und man macht äh, Lombok, ja, also die Fahrt nach Lombok weiter, heißt es, dass man auch schon was außerordentliches macht, <lacht> macht ja, heißt es, weil, Bali ist ja zu normal, ja? Also ja. das kennt jeder. Ne? Ja, das stimmt. Lombok ja, liegt noch hinterm, hinter den Schatten von Bali. Ja? Ja, genau. Das heißt das vielleicht, klar. wenn jemand fragt, wo fahren sie hin, und dann Sie sagen nach Lombok. Kein, äh, ja, weiß, keiner, weiß. keiner weiß. das, ja, das, ja. Ja. das, äh, das, das ist schön hier. Genau, ja. ja. Aber normalerweise, wenn man etwas über Bali redet, ja, heißt es, dass man auch schon etwas über Lombok redet. Ja? Also ja, ist schon genau. Lombok immer dabei. Weil man oft dann Bali mit Gili's verbindet, ja. aber man, also viele wissen nicht, dass eigentlich Gili zu Lombok gehört, ja. Dann ist ja nicht mehr so weit weg von Bali nach Lombok, nur 10 Minuten, 15 Minuten Fahrzeit mit dem Boot, ja. Dann ist man da, dann ist man glücklich in den ruhigen Inseln, wo die schönen Stränden sind. Eigentlich, wir haben endlich etliche schöne Strände auf der Insel. Zum Beispiel im Süden, zum Beispiel. Ich habe gerade gesagt, Kuta, Lombok, ja, von Kuta aus, wenn man so westwärts der Küsten entlang äh, fährt, ja, dann sind die Gilis äh, wunderschön. Also sind die Strände, meine ich hier. Weißsandstrände da oder von, äh, von Kuta aus ostwärts weiter fährt, dann äh, sind auch da die viele schöne Weißsandstrände da. Kuta selber ist doch auch schon sehr voll, ne? Kulta bei uns, ja, ist noch nicht so ganz nee, voll, okay. ja. Das ist ja immer noch angenehmer, ja, als so, Kuta okay. auf Bali, auf Bali. Okay. Da gibt's auf Bali Kuta ja, und genau, dann auf Lombok ja. Kuta, ja. Ja, ja. Dann muss man, wenn man etwas von Kuta redet, dann muss man sagen, welche Kuta okay. Lombok oder Bali ja. Ja. Ja. Ja. Ja, Aber Kuta Lombok ist noch sehr angenehm, nur langsam wird es da auch schon voller, ich besonders ja. äh, die Ecke dort auch schon immer bekannter geworden, weil da unsere äh, MotoGP-Rennstrecke ist, ja. Aha. Also da gibt es dann auch schon Rennen bei uns, zu ja, zur bestimmten Zeit, der ja, ja. auf Lombok. Das erste Rennen, MotoGP-Rennen, hat ja. dann im März dieses Jahres stattgefunden. Es ist auch neu bei uns, ja. ja die Zeit kommt rein, ne? <lacht> genau. So. Ja. Aber hier hat man Corona auch gemerkt mit dem Tourismus, oder? Ja natürlich, das war auch schon gesperrt zwei Jahre, gab es überhaupt keine Gäste und viele Geschäfte sind ja pleite gegangen, Hotels waren leer und dann viele waren Mitarbeiter waren entlastet und haben ihren Job verloren. Genauso wie ich zum Beispiel, zwei Jahre nicht gearbeitet, wow. nichts verdient hier. Wahnsinn! <lacht> denn jetzt fängt es schon wieder an, ne? Ja, das ist Wahnsinn, ja. Ja, bei uns in Deutschland sind auch viele Branchen, die einfach kaputt sind. Ja. Ja, aber wie überleben die Menschen denn dann? Hier ist auch keine staatliche Förderung, oder? Oh nein, ja. Keine Unterstützung, keine Förderung, ja. Und dann, wir müssen dann auch schon ein bisschen etwas tun, ja, um ja. Geld zu verdienen. Trinken, ja. Ja. Ja. Dann heißt, dann gibt es auch schon Leute, die zum Reisfelder gehen, ja, um dort ja. zu arbeiten. Aber da gibt es halt immer Arbeit genug. Äh, ist halt schwierig, nur um überleben zu können. Ja. Ja. Ein bisschen Geld zu verdienen. Ja, ja, ja. Ein bisschen trinken, ja. ja und äh, das ist schwierig, oder? schon hier da ich aber froh dass wir getroffen ja, ja oh, der es oh, ja Di depan sini? oh, ja, da ist ja zu flach jetzt das Wasser oh, gab es ja? ja, oh, lewat mana terus? balik ja, lagi? Na, na. Kita losin aja, losin aja. Ja, uns ja, wohin, wo wir hmm. dann das Boot gut, das ist gut. liegt ja jetzt Das dann... ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Oh, ist gut. Das ist gut. Das oh, gut. Mana, Oji, dia? Dia, ini, ada Kawin, dia bilang kemarin, oh, Oh, Aje sind wir Oh, oh pantas senyumnya Bapak, juga. Okay, wir sind schon hier da. Perfekt. Tourist bin bei der 5 hari di sini? Hmm? Ini namanya? Eh? 5 hari di sini? Ini nomor? 5 hari Uuuuh dia tempat berenang Tapi bagus ini airnya Jernih, jernih Jernih Airnya bagus ini Harus keras? Kapan harusnya keras? Kapan harus keren? Ich meine,